Ähm, Senior Jim. Oh je, yeah. ist der Direktor wütend? Ich glaube, jetzt kriege ich Ärger. Äh, wir gibst du auch im nächsten Kampf alles. Äh, okay, was auch immer da abgeht. Wir haben zwei Kämpfe geschafft hier in Pokémon sehen. Und nun kommt der dritte Kampf. Unsere vier verbleibenden Teilnehmer wird es nun Zeit für Runde 3. Vier verbleibende Teilnehmer? Vier weitere Kämpfe? Oder... Wie soll das gemeint sein? Champ Michael gegen... Senora Amura, die Kampflehrerin. Tag, Neuzugang. Das große Akademie-Turnier, oder besser gesagt, die ultimative Schulschlacht. Hier wird per Kampf entschieden, wer das stärkste Bild in unserer Akademie ist. Schon bei dem großen B B B B Gedanke, daran juckt es mich in den Fingern. Das ist die ideale Bühne, um mein gesamtes Können unter Beweis zu stellen. Und du bist also der Grund, weshalb wir heute dieses Turnier veranstalten? Danke, danke. Ich danke dir wirklich vom ganzen Herzen für diesen lieben Neuzugang. Wobei, vielleicht sollte ich dich ab jetzt nur noch Champ Mike nennen. Als Lehrerin empfinde ich es als meine Pflicht, meinen Schülern den Weg zum Erfolg zu weisen. Aber andernfalls darf ich als Kampflehrerin auf gar keinen Fall gegen meine Schülerin verlieren. Wie stehe ich denn sonst da? Drum sei mir nicht böse, wenn ich dich im Kampf nicht mitsamt Handschuhen anfasse. Kein Problem. Ich werde dich nämlich zerstören. Du, du, du, du, du, du. Legios? Hier ja, ist es ganz lustig. Das wird ein fairer Kampf. Ich wünsche dir viel Erfolg. Das tanzt so rum, als würde sie gleich selber anfangen wollen, mich zu boxen. Aber kann sie natürlich nicht. Ich werde jetzt mal eine andere Taktik machen. Und zwar drin bleiben mit äh, meinem Definator. Obwohl, nee. Obwohl doch. Nein, ich wollte nicht fliehen. Ich bin auf den falschen Knopf gekommen. Nee, äh, da gehe ich doch drauf, wenn ich dachte, vielleicht, äh, vielleicht macht er. Das genug Damage mit Akrobatik, weil es effektiv. Was zum Teufel? Wieso hat das. Also wegen Regen. Aber oh, weil es regnet, macht der Wasserattacke mehr Damage, oder? Komisches doppel Äh, ich glaube, das ist es sogar. Ja, gut, ich kann jetzt unmöglich wissen, welches pokémon als nächstes kommt. Deshalb packe ich jetzt einfach mal meinen Super rein. Der handelt das schon. Ein Tauros! Nee, kommt da drin. Weiß nicht mehr, was für ein Tauros sie hat. Könnte ja jedes sein. Ein Feuertauros. Okay. Kann so ich so rumtanzen. Ich sehe dich jetzt ich mach dich fertig, Erdbeben, ja, Aber weißt du was? Erdbeben geht auch auf beiden Seiten. Auch wenn das jetzt ein blöder Crit war. Vielleicht krieg ich auch einen. Nein, leider nicht. Aber, na gut, was soll's. Ich opfer meinen Super. Mal wieder. Und dann guck ich, wen ich reinsetze. Hm. Okay, ja, es... Ähm, ja, komm, mach ich mal, auf Ich versuch's mal. I want to try this. <lacht> Wie es mich da oben anguckt, so. Doppelstrahl sollte genügen. Obwohl Psychokinese eigentlich auch eine generell bessere Attacke ist, wurde mir gesagt, aber... I don't know specifically also was soll's so oder so das Ding jetzt down, ja so oder so ist es down. Okay. Vielleicht kriegen wir auch das hier schon heute durch. Aber wissen tue ich's nicht. Wenn jetzt wirklich nach der Person hier drei weitere Kämpfe kommen, dann wird es noch ein bisschen dauern. Ressladero. Ist das nicht ein Kampf-Pokémon oder was ist das? Ich meine, es wäre ein Kampfflug. Ja, Kampfflug. Das Gen 6-Ding. Psychokinese sollte also genügen, außer es killt mich instant. Hat ein bisschen Angst gemacht, aber alles geht gut aus für uns. Instant down. Armes Ressladero. Armes kleines Ressladero, ein bisschen Heilung kann ich auch nicht schaden. Okay, was kommt als nächstes von dir? Noch ein Taurus? Können wir das Wasser Tauros? Oder normales? Das Wasser Tauros. Das gibt's nur in... Äh, ich glaube, das gibt's nur in Pokémon Violet. Vielleicht liegt ich auch falsch, wenn mich jemand äh, berichten möchte. Rasender Stier. Was ist das mit der Attacke? Scheinbar die Signature-Attacke von dem Ding. Rasender Stier. Interessant. Aber langweiliger Attackenname, finde ich. <lacht> aber trotzdem interesting. Habe ich auch noch nicht gesehen. Aber Farigirung hat einen sehr guten Job, tatsächlich. Freut mich natürlich. Meditales, letztes Pokémon. Oder? Ich glaube, es ist ihr letztes. Weil es ja ihr Main-Ding ist. Ja, nee, ist es nicht. Nee, ist es nicht. Wenn uns es äh, down. Aua. Hat aber einen super tollen Job geleistet. Da könnte ich schon echt stolz sein. Okay. Hm, hm, hm, hm. Hm, regnet's noch? Nein. Ich versuch's trotzdem mal mit Akrobatik. Delphi Man! Wird das jetzt nämlich erledigen? Bam! Wow! Das hat mehr Damage gemacht als gedacht. Und Will du treibst irgendwas funny hier ah, aufs Mull bekommen? Down ist es und du Hariyama ist ihr letztes Vieh. Gute Arbeit, damit hast du meinen Kampfgeist geweckt. Ja, das will ich doch mal hoffen. Ich will hier keinen easy peasy Lunatsch-Fight haben. Das soll ja natürlich eine Herausforderung sein. Dafür ist das hier doch gedacht, dachte ich. Hier und jetzt gewinnen will, muss sein gestriges Ich übertreffen. Okay. Ich glaube, das ganze Turnier ist halt nur um nochmal gegen die also gegen den ganzen Lehrer zu kämpfen. Gib bis auf der erste Kampf, aber sonst haben wir zwei Lehrer hintereinander. Ich glaube, da kommen noch mehr. Und das haben wir noch nicht gesehen, oder? Diesen Hut. Dieser dieser Uppercut. Sieht cool aus. Oh, nice. Die Hälfte ist schon mal weg. Ein Sieg hat nur Bedeutung, wenn man alles dafür gibt. Ja, schon. Oh, das ist ziemlich blöd, aber was soll's? Ich habe noch genug Pokémon bei mir, und zwar die Hälfte. Aber komm, das wird doch wohl reichen gegen das Ding, oder? Ich packe mal ins Zeiten rein. Die zwei fetten Leute hier. No front. <lacht> Nein, die beiden Dickerchen. Ja, ihr meine, ich body -Slam, ja. Hui! Boing. Ernsthaft? Wenn ich überlebe, kann ich zumindest Eisblätter einsetzen. Das macht. Okay. Okay. I see how it is. Alles klar. Alles klar. Das ist sehr blöd. Sehr, sehr blöd. Bellybolt, ich vertraue dir. Du musst nur ein Damage machen. Einmal kurz, zack, bumm, und das ist was. Wer brauchst du nicht. Komm, Voltwechsel reicht schon. hi yeah! Der Bumerang. Und Hariyama ist down. Hahaha, ha, ha. bei Kämpfen gegen dich wird einem klar, warum das Wort Kunst im Kampfkunst steckt. Okay, war ich so krass? War ich so interessant? Und die Siegerin des dritten ist mal wieder Champ Michael. Diese, diese Niederlage schmerzt besonders. Da gibt es auch nichts zu beschönigen. Doch ich kehre nicht mit leeren Händen nach Hause zurück. Ganz im Gegenteil, ich habe unglaublich viel dazugelernt. Es ist überreicht, dich vielleicht, das zu hören. Aber auch für uns Erwachsene gibt es täglich Neues zu lernen. Sonst würden wir euch Kindern doch wohl kaum damit in die Ohren legen, in den Ohren liegen, dass ihr euch hinter eure Bücher klemmen sollt. Nicht wahr? Vielen Dank für den tollen Kampf. Habt den Sieg fest im Blick und gebt alles. Toi, toi, toi. Alright, vierter Kampf. Oh, damit war uns endlich das große Finale des Turniers. Aber oh, wir sind schon durch. Oh, krass. Mal sehen, welche beiden Kontrahenten um den großen Sieg kämpfen werden. Champ Michael. Danke, Mila. Gegen... ...unseren Ehrengast in diesem Turnier. Top Champ Zagaria. Woo! Ja, äh, Die haben wir zwar schon mal besiegt, und zwar als Champ ne, Champ-Kampf, aber es gibt wohl noch ein Rematch mit ihr, Das dem ganzen kann man wohl auch noch gegen sie rematchen. Aber nicht gegen die zwei, drei Leute aus, äh, die, die gegen die drei exklusiven Leute aus dem äh, Liga, ich glaube, gegen die kann man nicht rematchen, ich weiß es nicht, bin mir sicher, ich sicher, ich glaube nicht. Schön dich zu sehen, champ Maike. ich dachte mir schon, dass wir uns im Finale gegenüberstehen würden. Wir beide haben so viel Zeit damit verbracht, an unserem Können zu feilen, das hier im finalen Kampf zur Schau zu stellen und das Publikum mitzureißen, tja, das kommt meiner idealen Welt erstaunlich nahe. Als Präsidentin der Pokémon-Liga sowie als Vorstandssitzende dieser Akademie könnte ich gerade nicht zufriedener sein. Wenn wir uns gegen, als, gegenseitig zu Höchstleistungen treiben, dann können wir eine noch größere Synergy erreichen. Langer Rede, kurzer Sinn, lasst das Publikum durch ein wahres Kampfspektakel inspirieren. Spornen wir sie dazu an, ein, eine bessere Version von sich selbst zu werden. Okay. Ich mag das Film auf jeden Fall. Ist ziemlich cool. Und wie gesagt, es ist hier wohl das Finale. Du und ich gemeinsam werden wir den anderen den Weg weisen. Also ja, scheinbar wird das hier vor, ich sag mal dem DLC das Finale dieses Let's Plays, das erste. Vielleicht mache ich hier und da noch mal ein paar Views über das und dies und jenes, aber nicht zum Beispiel Pokédex. Aber ansonsten ist das hier erstmal das Finale Freunde. Es tut mir leid, es muss leider so enden. Ich weiß, wir sind alle sehr traurig und am heulen und am weinen. Das Spiel, muss ich sagen, es ist kein schlechtes Spiel. Ich habe ja schon meinen fast gegeben, aber es ist zwar schwer für mich, zu diesem Spiel zurückzukommen. Aber wenn man es mal spielt, dann macht es auf jeden Fall Spaß. Und das kann ich ja sagen zu dem folgenden Spiel von Pokémon, also Gen 8. Das ist nicht so schwer zurückzukommen, sondern auch zu bleiben. Und hier ist es nur, für mich zumindest nur schwer zurückzukommen. Aber bleiben ist nicht schwer. Actilas ist ein Eis-Pokémon, I think. I believe, I don't know. Habe ich zumindest im Kopf. Ich weiß nicht, wie sieht es bei euch aus? Habt ihr es schwer, in einem Pokémon-Spiel zurückzukommen? Bei den Switch-Spielen habe ich es auf jeden Fall. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde es richtig cool, wie Actilas in diesem Spiel aussieht. Sieht hier richtig detailliert aus. I like it. Aber leider hat, Eis hat ein Eis-Pokémon nichts zu melden bei meinem Feuer-Pokémon. Gladimperio. Was? Gladimperio. Absolut keine Ahnung. Kenn ich das Pokémon? Gladimperio? Oh! Gladiantri ist in Weiterentwicklung. Und es sitzt da einfach rum. Es hat einfach diesen Stein unter sich mitgenommen mit dem Pokéball. <lacht> okay. Hau mal ab, bitte. Wow, das ist ein bisschen enttäuschend, weil das Ding ist eigentlich richtig krass. Ach nee, sitzt nicht auf dem Stein. Es sitzt auf seinen Haaren? Keine Ahnung, aber das ist sich auch gerade zum ersten Mal das bringen, Also, in-game das erste Mal. Agilusa ist ein Wasser? Oder Gift. was es nicht dieses Giftwasserviech? Was auch immer. Elektro sollte auf jeden Fall sehr effektiv sein. Vielleicht habe ich auch schon mal diesen Imperio gesehen und ich kann mich nur gerade nicht daran erinnern. dann Ja, dann sorry, aber was soll's. So, und jetzt hau ich dir richtig eins auf die oh, auf die auf die Flossen, Genosse. Flossengenosse. Bam. So, wen setze ich jetzt raus? Sie hat glaube ich noch zwei Pokémon, oder? Ich glaube zwei Pokémon hat sie noch. Okay. Nice. Hat man hier schon gesehen, aber egal. Äh ja, I don't know. ich schätze, ich packe mal wieder meinen Super raus. Chef Rum ist ein Pflanzen-Pokémon. Ist das noch was anderes was der Pflanze? Ich glaube nicht. Ich denke wir jedes Mal irgendwie bei Pokémon nach, wenn ich den Typen nicht hundertprozentig weiß, weil ich mich oft gegen die kämpfe. Shephrom, bin ich mir sicher, ist nur ein pflanz aber was ist, wenn es doch noch was anderes ist? Boden oder Gestein oder normal oder weiß ich nicht, ne? Oder Psycho, ja, sein kopfstoß Keine Ahnung, Kann ja sein. Das Ding habe ich nie benutzt. Aber whatever. Das Ding ist down, wir entspannen uns. Gutes. Und ja, letztes Pokémon, Lumiflora. Mal machen wir diesen Kampf zu einem Spektakel, das eines Finales würdig ist. Da bin ich doch der gleichen Meinung. Ein cooles Finale hier rüberzubringen. zu bringen. So, oh, was? Oh, ist nicht effektiv? Was ist denn? das nochmal. Ich hab's wieder komplett vergessen. Ah, okay. Scheinbar habe ich wirklich einfach das falsche Pokémon draußen. Naja. Na gut, das ist. Äh, blöd. Aber hey, vielleicht kann ich dich ja verbrennen. Leichte Helbe, die Zukunft, Palias, Lumiflora. Da macht sie wieder ihre <lacht> Gigantamax. Mensch, was? Falsches Spiel. mega Entwickler falsch. Auch nur falsches Spiel. Ähm, ihre Crystallization. Typ Gestein. Oder Boden. Aber ich glaube, es ist Gestein. So, aber zumindest kann ich es schon mal verbrennen. Wäre ich jetzt schneller, würde ich jetzt noch mit Böde treffen. Ich glaube aber nicht, dass ich mit Böde treffe. Dennoch werde ich es versuchen. Weil das würde halt heller viel Damage machen, wenn das Treffen würde. Aber tut es wahrscheinlich nicht. Ach, schade, das überlebe ich nicht. Sad Story. Sad, sad story. Trotzdem bremst du. Burn. Burn in hell. So. Ähm, um, wer darf das epische Finale machen? Lassen wir es unseren Freund und Helfer und Retter der Welt, Dolphiman, machen lassen. Ja, das wird hier ein zuckerschlecken du. BAM! Und das Ding ist down. Darf aber nochmal Giftbelag benutzen. Und noch was anderes. Starke Trainer gibt es zu zuhauf. Doch nur ein Champ versteht, es, die Massen zu begeistern. Terra Ausbruch. Das Ding ist oder so tot wegen Verbrennung, aber... Was mich denn noch Kills? Nein. Delphi-Man muss nicht geopfert werden für den Sieg. Da gab es schon zu viele Opfer. <lacht> Rip. F. Und bam. Da ist das Ding down. Yeah. Das war das Finale. Bei der hat eine strahlende Zukunft vor sich. Wunderbar. Oh, oh, oh, unglaublich! Die Siegerin des großen Akademie-Turniers! Und somit die allerstärkste Pokémon-Trainerin der Akademie ist Champ Michael! Das ist geschafft, Michael! Michael, Michael, Michael, Michael, ja ich bin Yeah. Wir haben es geschafft. Wollen wir doch die Credits? Oder, oder was passiert jetzt? Nee, es wurde nur abends. Und alle stehen hier wieder rum im a -Pose. Ich möchte mich hiermit recht herzlich bei allen Teilnehmern sowie den Anwesenden hier für dieses grandiose Turnier bedanken. Jeder einzelne Kampf am heutigen Tag hat die Bande zwischen Pokémon und Trainern, oh verdammt, das redet schon wieder, naja, wie auch immer, von Trainern so hell erstrahlen lassen wie die Sterne am Himmelszelt. Mit Tradition als Fundament wächst Stärke bis ans Firmament. So lautet das Motto der Orange Akademie. Und dieser wundervolle Wettstreit stand ganz in dessen Zeichen. Da meine Ansprachen dazu neigen, sich in die Länge zu ziehen, möchte ich an dieser Stelle zu Ende kommen. Ohne weitere Umschweife übergebe ich nun das Wort an unseren Ehrengast, Vorstandsvorsitzende Sagaria. Bitte sehr. Mhm. Eingetrieben von lautstarken Zuspruch aller Anwesenden, haben sich die Trainerinnen und Trainer heute gegenseitig zu Höchstleistungen angespornt und Erstaunliches erreicht. Tief in mir spüre ich, dass dies der Kern all dessen ist, was nicht nur diese Akademie, sondern ganz Paldea beseelt und stimuliert. Champ Maike hat seit dem Ablegen ihrer letzten Prüfung nochmal deutlich an Stärke hinzugewonnen. Warum sind die Hintergrund immer noch alle so low FPS? Nein, wie auch war? Anstatt sich auf ihren Lorbeeren auszuruhen, arbeitet sie unablässig an sich. Alle Trainerinnen und Trainer haben heute den Willen bewiesen, noch stärker zu werden. Ich hoffe inständig, dass dieser wie ein Funke auf alle Menschen hier im Palier überspringen möge. Somit wird diese Region stets aufs Neue die Champs von morgen hervorbringen. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Senora Sagaria. haben Sie vielen Dank für diese bewegenden Worte. Eigentlich würde sich das als perfekter Zeitpunkt anbieten, um das Sinn zu beenden. Doch im Verdanken wir einen regen Austausch zwischen Kollegium und Schülerschaft, der sogar das Potenzial haben könnte, die gesamte Region zur und zu beleben. In Anbetracht dessen habe ich beschlossen, das große Akademieturnier fortan in regulären Abständen stattfinden zu lassen. What? Wow, fantastisch! Senior Direktor, die Idee! Vielleicht sollte ich nächstes Mal auch teilnehmen. Ah, ich freue mich so. Juhu! Ich hoffe doch sehr, dass du nächstes Mal nicht nur hinter den Kulissen aktiv sein wirst, wieder Den Spaß werde ich mir nicht nochmal entgehen lassen, Senior Direktor. Sie haben mein Wort. Sehr schön. Dann erkläre ich hiermit das erste große akademie turnier offiziell für beendet. Habt alle recht, herzlichen Dank. Ich freue mich das nächste Mal, wenn ihr das nächste Mal beerdet. Danke! Also, kann man das denn Turnier theoretisch nochmal machen? Nur dann nochmal gegen. Ne, wieder kämpfen? Schatzagaria oder wie ist das? Wie auch immer, ich habe es einmal gemacht und ich denke, es reicht. Mike, das ist echt geschafft! Glückwunsch zum Sieg, das war der Hammer! Mensch, das hat mich ganz. Kirre gemacht, dass plötzlich alle angefangen haben, das Turnier ultimative Schulschlag zu nennen. Ha. Ach, übrigens, hier ist ein Preis. Eine Sportkappe von der Pokémon-Liga. Direktor Kleve meinte, er habe in dem ganzen Tumult am Ende der Veranstaltung völlig vergessen, ihm dir zu überreichen. Fürs Erste überlasse ich dir den Thron der allerstärksten Trainerin, Heike. Aber mach es dir darauf nicht zu so bequem, denn beim nächsten Mal bin ich mit von der Partie. Okay. Wenn du wieder am Turnier treiben willst, dann melde dich einfach beim Turnierhelfer an weißt was, Merke? Seit ihr nach Paldea gezogen und meine Rivalin geworden bist, genieße ich jeden Tag in vollen Zügen. Ich bin echt froh, dass wir befreundet sind. Oh, das ist nett. Bin auch sehr froh darüber. <lacht> mache mich ja nicht verlegen. Ich sehe nur ungern so rot wie eine Tamutbeere aus. Ich kann es jedenfalls kaum erwarten, noch viel öfter gegen dich zu kämpfen. Viel, viel öfter. Keine Ahnung, ob sich das lohnt, gegen dich zu kämpfen. Kann mir einer einen Kommentar schreiben, falls jemand da mehr weiß, ob das sich ja lohnen würde. Aber das war's erstmal. Und wir werden sowieso wieder angerufen. Bring, ring, ring. Wie geht's? Wie schnell's, Maike? Hier ist Jim. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Triumph im großen Akademieturnier. Eine klasse Leistung. Als Klassenlehrer der stärksten Trainerin der Akademie möchte, könnte ich kaum stolz sein. Es <lacht> äh, sind Jim. Ach ja, natürlich, sind wir direkt Ich komme sofort zum Punkt. Ich wollte dir mitteilen, dass gerade in der ganzen Region extrem folgende Terror Raids auftauchen. Ständig erreichen uns Berichte von Schülern, deren Pokémon verletzt wurden. Das Lehrpersonal hat sich aufgeteilt, um der Sache auf den Grund zu gehen, aber wir sind leider etwas unterbesetzt. Jedenfalls haben wir uns gefragt, ob wir uns das ob uns das preisgekühlte Turnier -Aus nicht unter die Arme greifen könnte? Ja klar, ich pack's mal an. Was haben wir denn für Raids? Sechs Sterne-Raids? Sind jetzt endlich freigeschaltet? Ja, Supi, das freut mich. Besten Dank auch. Deine Pokédex-App wird alle relevanten Daten automatisch aufzeichnen, sodass wir sie später auswerten können. Dann rechne ich damit, dass du dir einige dieser knallharten Teller Raids zeitnah vornimmst. Aber selbst du als turnier solltest die Raids nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ich will auf keinen Fall erleben, wie sich einer meiner lieben Schüler verletzt. Dann wünsche ich dir viel Erfolg und danke dir für deine Hilfe. Kein Problem. Schauen wir uns doch mal die Raids ein bisschen genauer an, oder? Und zwar habt ihr es alle mittlerweile wahrscheinlich schon mitbekommen. Und zwar gibt es ein neues Event, wodurch man ein Paradox Suicune und ein Paradox Viridium bekommen kann. Je nachdem, welches Spiel nur man besitzt. In Karmicin hier bei uns ist es ein Suicune. Das befindet sich hier drinnen. Um zu erkennen, ob es bei euch da ist. Das Raid. Guckt ihr einfach auf der Map. Es hat so ein Wasserzeichen. Das sieht man jetzt leider ein bisschen schlecht, weil ich direkt daneben stehe, wenn ich mal ein bisschen kurz abhaue. Man sieht es jetzt auch schon ein bisschen besser, und zwar hat das Icon so eine Oberrandung, ist so erleuchtet, ist 5 oder 6 Sterne ich weiß gerade nicht. Und ja, ich empfehle es euch, online zu machen, weil es ist halt sonst zu schwer. Dieses Pokémon, also Suicune ist immer Typ Wasser in einem Raid, und Viridium ist, soweit ich weiß, immer Typ Pflanze in einem Raid. Das kann ich leider nicht nachtesten, weil ich, ne, ich habe kein Scarlet, äh, kein, kein Violet, ich hab nur Scarlet, aber ja, ich zeige euch, wie der Kampf abläuft, ungefähr. Ne, ihr müsst eigentlich einfach nur dagegen kämpfen, das was ihr sonst immer bei 5 oder jetzt macht. Und ich sage euch, so wie es ist, man kriegt dieses Pokémon, also sowohl Sukun so cool als auch Viridium, nur innerhalb dieser zwei Wochen, wo das Event draußen ist, also das Event, hat glaube ich, seit ich es halt jetzt gerade aufnehme, das Video kommt ein paar Tage später, aber jetzt wo ich es aufnehme, ist es halt gestern erst angefangen. Und ich empfehle euch, macht direkt euer Spiel an, sucht das Raid raus, also update das Spiel, sucht euch ein Raid aus und ähm, ja... Ihr könnt auch einfach online mit Random spielen, das sollte oftmals genügen, ansonsten versucht es einfach mal wieder, die Dinge hauen nicht ab, soweit ihr es fünfmal gekackt, verkackt habt, könnt ihr es immer noch machen und dann zeige ich euch gleich, was das Ding alles kann, wie es aussieht. Ich mach den Final Blow. Ja, mache ich. Außer Max du schneller. Nee, ich... mache. Mein, ah. Ich mach... Karte. ...kein... ...kein Damage. Ich weiß. Wenn ihr den Schreit hört. Ja, der ist ganz lustig. So, Level 75 hat als Standardattacken Hydro, Dampf, Drachenpuls, Kampfgebrüll. Und Flammenwurf und als Fähigkeit Paläosynthese. Bei Sonnenschein oder wenn das Pokémon eine Energiekapsel trägt, steigt sein höchster Statuswert. Alte Attacken, die es sich erinnern kann, sind folgende. So und jetzt mache ich mich auf zu Viridium. Aber ganz ehrlich, ich finde Windewogel sieht echt cool aus. Und by the way, falls ihr die beiden nicht finden solltet, könnt ihr auch einfach hier bei Terraid suchen, die beiden relativ einfach finden, die sind hier ziemlich oft im Moment. Die Kamera ist bei mir im Boden. Ja, bei mir auch. Ich glaube Sweet Queen ist doch ein bisschen verbuggt online. Ich glaube es ist schon vorbei. Ich glaube, das ist gerade nur ein Bug, dass es das weitergeht. Ja, guck mal, da geht auch. Matten One-Hit raus. Oh, es bleibt nicht mehr viel Zeit, es noch geht. Ja, aber ich, ich mach, muss dich wieder angreifen dürfen. Ich mach äh, buff, ich buff dich. Ja, buff mal. Der Bahn! Geht's oder nie? Oh mein, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh mein Gott! Endlich! Bitte schön! Warum ist das Viech so klein? So, nachdem wir dann ohne Schwert ohne Probleme alle beide gefangen haben, hier ist nochmal Eisenblatt. Also das Viridium. Und ich lag übrigens falsch, das Ding hat den Typen von Psycho, nicht von Pflanze. I'm sorry, da lag ich falsch. Aber ja, das sind die Attacken. Psycho schneide, Laubklinge, viel in der und Schwerttanz. Mit der Fähigkeit Quantenantrieb. Wenn Elektrofeld aktiv ist und das Pokémon eine Energiekapsel trägt, steigt sein höchster Schadenswert. Das sind die alten Attacken, die ich erlernen so kann. So. Und ja, wie findet ihr eigentlich diese beiden neuen Pokémon, die es jetzt nur für zwei Wochen lang gibt? Hier übrigens äh, die Signature-Attacke von ähm, Hydrodampf. Ich würde gerne die Beschreibung von euch... Ja, hier. Hier ist die Beschreibung davon, von Hydrodampf. Das glaube ich, eine neue Attacke. ist Fangwurf kennt ihr schon. Das ist hier von Kampfgebrüll. Könnte auch neu sein. Habe ich bisher zumindest noch nicht gesehen. Hier von psycho schneide. Der Rest ist alles alt. Und ja, das war's dann. Und ja, das war's dann mit diesem Video heute. Wir werden uns dann das nächste Mal wiedersehen, wenn es wahrscheinlich heißt, dass der DLC draußen ist. Wird ich noch einen schönen Tag. Ich hoffe ihr habt alle Spaß mit euren beiden neuen Legis und bye bye!